Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man handgezogene chinesische Nudeln Lam Yen macht. Damit ihr mir glaubt, dass das wirklich funktioniert nach meiner Methode und nicht die Zeit mit dem Schauen des ganzen YouTube-Videos verschwendet, zeige ich euch jetzt, dass es wirklich funktioniert. Nun, wir kommen zu dem.. Zutaten und den nötigen Gerätschaften, die es braucht, um die Nudeln herzustellen. Das erste, was es braucht, ist Mehl und bei Mehl, was wichtig ist, ist dass es eben nicht das ganz normale, handelsübliche Mehl ist, sondern es ist eigentlich feineres Mehl, es ist nämlich Mehl mit einem relativ tiefen Proteingehalt, idealerweise mit 8,5 Gramm pro 100 Gramm Mehl. Hier ist ein Mehl, das ich in Frankreich gefunden habe, es ist dort ziemlich billig. In der Schweiz gibt es solches Mehl leider fast nicht zu erwerben. In Deutschland und in den USA, auch in Frankreich, sollte man es in den meisten Supermärkten finden. Dann Wasser, hier ganz normales äh, Hahnenwasser. es braucht hier nicht irgendwelches spezielle Mineralwasser. Dann ganz gewöhnliches Salz und schließlich noch als letzte Zutat hier Potasche. Potasche ist Kaliumcarbonat. das wird auch als Backtriebmittel zum Teil für Lebkuchen verwendet und ihr findet das zum Beispiel in Reformhäusern, Drogenirien oder auch im Online-Versand. Und als letztes braucht es natürlich auch noch eine gute Waage. Nun, dann fangen wir damit an. Als erstes messt ihr 750 Gramm dieses Mehls ab. Es müssen dabei nicht unbedingt 750 Gramm sein. Das Wichtige ist offensichtlich das Verhältnis. Das Verhältnis von Mehl zu Wasser ist 1 zu 0,6 im Gewicht. Ich messe hier die. 750 Gramm ab. Genau. Stell sie auf 0 und mach jetzt in diesem Verhältnis entsprechend 450 ml Wasser, entsprechend 450 Gramm Wasser dazu. jetzt zu den beiden letzten Zutaten Salz und Potasche. Hier braucht das nicht so viel circa einen halben Teelöffel Salz und auch circa einen halben Teelöffel Potasche. Potasche findet ihr übrigens zum Beispiel in Reformhäusern oder Drogerien. Oder auch online kann man es beim Backbedarf häufig finden. Das Ganze nun zuerst selbst etwas mit dem oder einen großen Löffel umrühren damit sich das Ganze vermischt. Und danach, sobald das einigermaßen vermischt ist, lasse ich das Ganze automatisch umrühren. Es ist übrigens nicht nötig, dafür eine Teigknetmaschine zu verwenden. Es gibt genügend Videos von Leuten, die es in China machen, die das auch ohne Teigknetmaschine machen. Da die ganze Kneterei aber ziemlich anstrengend ist und wir die auch sowieso so noch machen müssen von Hand macht den Anfang lieber mit der Maschine. Gut, das Ganze hat jetzt ca. 10 Minuten lang hier geknetet. Wir schauen mal nach jetzt, ob der Teig die richtige Konsistenz hat. Und so schaut sich dann schon, wie sich das hier von alleine lang zieht. Das ist sicher ein gutes Zeichen. Das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus, wenn man das sich so anschaut. Wichtig ist von der Klebrigkeit des Zeiges her, ja, die muss so sein, dass wenn man es auf eine saubere Oberfläche legt, der so ein bisschen klebt. Sonst ist er zu trocken. Das scheint mir hier jetzt nicht schlecht zu sein, eher etwas auf der trockenen Seite. Wenn es wirklich zu trocken ist, kann man Wasser hinzufügen. Das Einfachste ist hier, wenn ihr auch so eine Flasche habt, wie hier mit einem kleinen Loch im Deckel, wo man hier ganz einfach etwas Wasser hinzugeben kann und dann das Ganze wieder zuknetzen. Jetzt kommt der anstrengende Teil der ganzen Sache. Jetzt geht es darum, geht's darum, diesen Teig so zu kneten, dass er wirklich ziehbar ist. Das Konzept dabei ist immer dasselbe. Lang machen und wieder zusammenfalten, etwas verdrehen, wieder lang wieder zu einer Wurst kneten und dann wieder etwas länger machen und wieder zusammenfalten. Und das machen wir jetzt etwa die nächste halbe Stunde. Gut, inzwischen drei Minuten später seht ihr, der Teig hat inzwischen doch eine bessere Konsistenz angenommen. Das funktioniert schon viel besser, reicht aber noch nicht. Das scheint mir weiterhin eher etwas zu trocken zu sein. Am Anfang war er übrigens wirklich zu trocken, auch jetzt klebt er überhaupt nicht. Etwas kleben muss er, sonst ist er einfach zu trocken. auf der trockenen Seite und ihr seht das Prinzip ist immer das ganze in die Länge zu ziehen und dann wieder übereinander zu falten damit das ganze Gluten das ganze Protein aus dem Weizen in die gleiche Richtung ausgerichtet ist immer noch zu trocken das ist normales Wasser nicht Öl oder so Der Teig hat inzwischen nochmals eine bessere Konsistenz. Ich habe ihn auch großzügig gewässert und langsam kann man ihn wirklich ziehen. Der Trick, um ihn dabei zu ziehen, ist eben, dass man nicht einfach auseinanderreißt, sondern mit dem Eigengewicht des Teiges arbeitet. Okay, genau. Und jetzt kommt auch die Technik, dass man das Ganze verdreht und dann wieder zusammen macht. Und wieder mit dem Eigengewicht und wieder verdreht und zusammen. Und dann wieder verdreht. Gut, seht ihr, zwischenzeitlich ist es etwas unregelmäßig geworden, das Ganze. Das weist darauf, hin, dass der Teig eben noch nicht bereit ist, um wirklich Nudeln daraus zu ziehen. Dafür braucht er noch mehr Arbeit und er ist auch immer noch etwas trocken. Der Teig trocknet bei während dem kneten natürlich auch die Feuchtigkeit an die Umgebung ab, an den Stein hier, an die Luft, deswegen muss man ihn auch immer wieder nachfeuchten. Gut, inzwischen wieder fünf Minuten später zugeben geben, wenn es eher weniger von euch, wird es vielleicht noch länger gehen. Der Teig hat inzwischen eine deutlich bessere Konsistenz. Macht den ganzen Kneten, man sieht das hier an. Jetzt lässt er sich wirklich gut schwingen. Und das Ganze lässt sich auch immer mehr machen. Wenn der Teig diese Konsistenz langsam hat und entsprechend auch solche Fasern wirft, wisst ihr, seid auf dem richtigen Weg. Und wirklich, um daraus wirklich Nudeln zu ziehen, ist es aber immer noch zu früh. Nudeln ziehen könnt ihr eigentlich erst dann, wenn das Ganze sich auch regelmäßig äh, gleich dick bleibt an allen Enden und nicht einfach die an einer Stelle ganz dünn und an der anderen ganz breit, weil dann kriegt ihr keine gleichmäßigen Nudeln. Und auch hier immer weiter daran denken, Teig feucht halten. Wenn der Teig zu trocken ist, kann man ihn nicht ziehen und vor allem kann man ihn nicht gleichmäßig ziehen. Schauen wir mal, wie das jetzt aussieht, ja, das sieht langsam wirklich fertig aus. Wir schauen uns mal an, was das gibt, versuchen eine Runde zu ziehen. So, wenn das Ganze dann langsam die richtige Konsistenz hat, mailen wir die Arbeitsfläche ein, hier wieder mit demselben Näh, das ich vorher verwendet habe und wallen hier das ganze Stück schön glatt aus, dass es einen schönen Zylinder gibt, der wir dann schon mit einem scharfen Messer links und rechts abschneiden. Und das übrig gebliebene wir nun hier im Mehl ausschönen, dass es ganz glatt wird und vor allem, dass die Nudeln dann nicht einmal nicht mehr verkleben untereinander. Jetzt brauchen wir etwas Platz, um das Ganze zu ziehen. Beim Ziehen ist es wichtig, dass ihr immer auf die ganze Armlänge zieht und die Bewegung relativ schnell macht, damit die Nudeln gleichmäßig werden. Wenn ihr sie immer nur so eng macht, werden sie sehr ungleichmäßig. Wichtig, wie dünn die Nudeln werden, das hängt von der Konsistenz des Teiges ab, nicht von eurer Technik. Wie gleichmäßig sie werden, das hingegen ist Technikfrage. Gut, dann fangen wir an. Ich lege das Stück hier vor mich, es in beide Hände, hier so, und fange den Gegner zu ziehen. Das erste Mal so und dann falte ich das Ganze zusammen, nähe es hier wieder in die Hand und zum zweiten Schritt. Und wieder falten und zum vierten Schritt, dritten Schritt. Und immer so weiter. Eben dazwischen auch wieder schön einnähen, das sollte man nicht vergessen. Und wieder ziehen. Und wieder zusammen. Und wieder ziehen und zusammen. Jetzt und jetzt reicht es mir, ich mag sie nicht allzu dünn die Nudeln. Und so sitzt sie jetzt. Jetzt gehe ich oben hin, reiße sie ab und das ab ins gesalzene Wasser. Die dauern brauchen jetzt ca. eine Minute, weil sie doch relativ dünn sind. Hier die Nudeln sind am kochen, bald sind sie schon gar, ihr seht, ganz perfekt sind sie nicht. Nicht alle ganz gleich dick, aber das ist das, was ich im Moment hinkriege. Gut, die Nudeln sind jetzt gar, ich gieße sie nun ab hier in ein Sieb, ganz normal wie bei anderer Pasta entsprechend auch. Hier etwas schwenken. Manchmal mache ich sie ganz kurz mit kaltem Wasser abzuspülen. Es ist nicht unbedingt notwendig, aber es verhindert, dass sie ganz sofort wieder verkleben. Schon fertig. Gutes Wasser abschützen. Und hier haben wir unsere Nudeln. Hier servieren wir die Nudeln nun auf einen Teller. Ihr seht hier schön die Nudeln. Und dazu gibt es. Tomate mit Ei, das typische chinesische Gericht, das Sichong Shui Dan, und das wäre jetzt sichuan Shui Dan Ban Yen. Guten Appetit!